Jacqueline Scheiber wurde 100 Meter vom Wiener Ortschild auf dem Weg ins Krankenhaus in einem Auto geboren und zog mit ihrer Mutter bis zur ersten eigenen Wohnung mit 19 Jahren satte 23 Mal um. Mit 15 begann sie zu schreiben, brach die Schule ab, holte das Matura, äh, österreichische Abitur später nach und veröffentlichte mit 19 den ersten Lyrikband. Aus dem Wunschstudium wurde nichts, weil sie sich im Vorstellungsgespräch über ihren Lieblingslyriker stritt. Sie fing dann eher zufällig an, soziale Arbeit zu studieren, weil der Typ am Infostand ganz gut aussah. Heute ist Jacqueline mit vollem Herz Sozialarbeiterin und nebenbei Autorin, Bloggerin, Kolumnistin und knapp 40.000 FollowerInnen auf Instagram, auch bekannt als Minusgold. Dort zeigt sie gern Kontraste. Denn sie kennt soziale Abgründe fernab von der immer schönen Welt der sozialen Plattform. Ihr neues Buch Offenheit spiegelt ihr Lebensmotto wieder und beschreibt den Balanceakt zwischen Privatem und Öffentlichkeit. Jacqueline Scheiber ist effizient und überpünktlich, impulsiv und spontan gleichzeitig überlegt. Und nun auch Gast bei Die Verlosung.